Herzlich willkommen zum Novostat SPSS Tutorial. Ich begrüße Sie hiermit herzlich zu unserem ersten Video unserer SPSS Tutorial-Reihe, in der wir Ihnen eine kleine Einführung in SPSS am Beispiel einer Mitarbeiterbefragung Auswertung geben möchten. Zu Beginn unserer Tutorial-Reihe möchten wir Ihnen eine Einführung in SPSS und einen Überblick über die grundlegenden Funktionen von SPSS geben, die für die Erstellung eines auswertungsfähigen Datensatzes und für die Vorbereitung der Auswertung eines Fragebogens benötigt werden. Für dieses Tutorial werden wir einen von uns im Rahmen einer internen Mitarbeiterbefragung erhobenen Datensatz verwenden. Beim Betrachten eines Datensatzes und Arbeiten mit diesem bietet uns die allgemeine Benutzeroberfläche von SPSS zwei mögliche Ansichten an. Beginnen möchten wir mit dem Data View. Wir sehen hier, dass in dieser Ansicht die Zahlen der Tabelle die einzelnen Fälle beinhalten, während die Spalte alle Werte einer Variable für jeden Fall beinhalten. Hier sehen wir auch noch einmal die einzelnen Namen unserer Variablen. Die Data View lässt uns also die in unserem Datensatz enthaltenen Daten einsehen und bearbeiten. Die zweite mögliche Ansicht ist die Variable View. Diese zeigt uns die sozusagen grundlegende Struktur des Datensatzes, nämlich eine Auflistung der im Datensatz enthaltenen Variablen und deren spezifische Eigenschaften. Sehen wir uns einmal die einzelnen Spalten genauer an. Der eingetragene Wert unter Name spezifiziert den Namen der Variable und damit die Spaltenüberschrift in der Data View. Unter Type kann das Datenformat einer Variable festgelegt werden. Am häufigsten verwendet werden hier Numeric für numerische Werte und String für Texteinträge. Die Spalten Width und Decimals legen die maximale Länge des Datenwerts und die Anzahl möglicher Dezimalstellen fest. Diese Option ändert nichts an den eingetragenen Werten im Datensatz, sondern beeinflusst nur deren Darstellung. Unter Labels können die Variablen zur besseren Unterscheidung genauer bezeichnet werden oder die zur Erhebung der entsprechenden Werte verwendeten Fragen einfach eingetragen werden. Die Values sind die möglichen Ausprägungen einer kodierten kategorischen Variable, nominale oder ordinale Daten, denen hier auch entsprechende Wertelabels zugeordnet werden können, die dann wiederum in der Data View alternativ zu den Reihenwerten angezeigt werden können. Wir empfehlen dringend, für jede mögliche Ausprägung ein Label zu definieren, da dies einem selbst und auch anderen Betrachtern des Datensatzes ermöglicht, die jeweilige Bedeutung der Werte viel einfacher zu verstehen. Um ein Wertelabel hinzuzufügen, tragen wir im Feld Value einfach den entsprechenden Wert ein, beispielsweise 1, und spezifizieren dann unter Label, die jeweilige gewünschte Bezeichnung. Wenn wir dies in diesem Fall noch nicht gemacht haben, können wir dann zum Bestätigen nochmal einfach OK klicken. Unter der Option Missing können wir dann auswählen, wie wir mit fehlenden Werten verfahren möchten. Hier können entweder fixe Werte ausgewählt werden, durch diese dann ersetzt werden sollen, oder Minimum und Maximum für einen Datenbereich gewählt werden, aus dem dann wiederum der Ersatz für die fehlenden Werte gezogen wird. Columns legt die Spaltengröße in der Data View fest und allein definiert die Ausrichtung der Daten. Ersteres hat nichts mit den enthaltenen Werten zu tun, sondern spezifiziert nur die Breite der Spalte. Measure ist eine der wichtigsten Spalten in dieser Übersicht, da hier das Skalenniveau der Variable festgelegt wird. Es ist hierbei wirklich von höchster Priorität, das richtige Skalenniveau zuzuordnen, da dies darüber hinaus bestimmt, welche Verfahren später auf die Variable im Rahmen einer SPSS-Auswertung angewandt werden können. Unter Roll kann die spätere Rolle der Variable in der Analyse festgelegt werden, was nützlich ist, da bei SPSS einige Verfahren die Vorauswahl von Variablen basierend auf der Rolle ermöglichen. Input wird für unabhängige Variablen verwendet, Target für abhängige und both, wie der Name bereits sagt, wenn beide Rollen für die Variablen in Frage kommen. Non wird für Variablen ohne festgelegte Rolle verwendet und Partition. Für bezeichnet Variablen, die den Datensatz in Subsample aufspalten. Auf die Option Split soll hier nicht näher eingegangen werden, da diese für SPSS-Statistics nicht relevant sind. Zuletzt möchten wir in dieser Einführung nochmal auf das Bearbeiten von Daten und das Berechnen neuer Variablen eingehen. Wir können die Daten entweder händisch bearbeiten, indem wir in die einzelnen Zellen klicken und den Eintrag entsprechend ändern, oder wir nutzen dafür die gegebene SPSS-Funktion. Die Compute-Funktion lässt uns in SPSS-Variablen berechnen und ändern. Nach einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche öffnet sich dieses Fenster, in dem wir hier die bestehenden Variablen sehen und auch die Eingabefläche und Optionen zum Erstellen neuer Variablen nutzen können. Wenn wir zum Beispiel einen Durchschnittsscore für die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit der Zusammenarbeit mit Novustat berechnen möchten, dann addieren wir die drei Variablen com, Feed und Korb und dividieren das Ergebnis durch drei. Zum Bestätigen klicken wir einfach auf OK. Nun sehen wir hier in der Data View die neu erzeugte Variable mit den einzelnen Werten und auch in der Variable View wird diese aufgelistet.